Was allen sehr bekannt ist, es lebt zumeist an der Kaufhalle am Grill und dreht sich dort. Es ist die alte Helle. Es war ein widerliches Tier, das da in meinem Garten scharrte. Ich warf mit einem Stein, das ist erschreckt, gar Karte. Ich traf genaues links am Hals, so macht es mir auch keine Mühe. Es zusammen als es fiel, zerhackt kurz an die Brühe. Oh, alte Henne, oh, alte Henne. Tier, was da in beiden Ganzen scharte, Ich traf er Riech mit einem Stein Das ist der schreck gar Ich traf genau das links am Hals So macht es mir auch keine Mühe Es schafft zusammen, als es Spiel. Der Hakt kommt an wie ein Oh, alte Henne Oh, alte Henne Oh, Äh, äh, Jawohl. So, jetzt hatten wir Tiere, die zu...